Resentint sind spezielle, giftfreie Pigmente für euer Artresen Epoxidharz. So verwendet man Resentint. Dazu gebe ich euch auch ein paar Tipps, um glänzende Stücke zu machen. Willkommen zum Resentint für Anfänger. Erstens bereitet euer Artresin laut der Anweisungen vor und verteilt es in mehrere Becher. Wählt eure Lieblingsfarben und vergisst nicht gut zu schütteln. Benutzt so viel Resentint wie ihr wollt, mehr führt zu intensiveren Farben und weniger zu lichtdurchlässige. Jetzt gut mixen, bis die Farbe gleichmäßig verteilt ist und dann gießen. Mit ein bisschen weiß wird es opak. Achtet darauf, dass nicht mehr als 6% der gesamten Menge Resentint ist. Probiert mehrere Farben auf einmal für eure eigenen Farbtöne. Gießt eure Farbe, wo ihr wollt, und dann kippt euer Stück und seht wie die Farben fließen. Artresen ist selbstnivellierend, das heißt es wird immer eine glatte Oberfläche haben. Wenn euer Resen zu flüssig ist nach dem Mischen, wartet 35 Minuten. Der Kurierprozess sollte euer Reisen schon gehärtet haben. Wenn man mehrere fertige Farben in einen Behälter gibt und dann alles auf einmal ausleert, erhält man überraschende Ergebnisse. Man kann zu jeder Zeit mehr Gräsentinten dazugeben, wenn man etwas verbessern will. Ebenfalls kann man klares Adressen benutzen, um Farben zu separieren und schönere Verläufe zu machen. Experimentiert, was passiert, wenn man in Farben andere hineingießt. Oder wenn das Stück hart ist, gießt eine zweite Schicht für klare Grenzen zwischen den Farben. Zahnstocher und Plastikgabeln sind perfekt fürs Zeichnen mit Resentint. Einfach eine Farbe in die nächste ziehen und sehen, wie die Farben mixen. Silikonöl stoßt Adressen ab. Damit kann man tolle Effekte machen. Es hat aber den Nachteil, dass euer Adressen schneller älter wird. Gefärbte Resin funktionieren nicht nur auf Canvas, sondern auch in Silikonformen für 3D-Stücke. Wenn euer Resintint-Meisterwerk fertig ist, verdeckt es und nach 24 Stunden ist es kuriert. Mit Resintint gibt es mehrere Möglichkeiten Kunst zu machen. Von Flow Art zu Float Art. Resintint ist nicht toxisch und auf Ölbasis. Probiert ein paar Tropfen in einen Behälter voll mit Wasser und euer Canvas oder Kunstwerk in der Farbe eintauchen. Sofort herausnehmen und trocknen lassen. Danach mit einer Schicht Adressen überziehen, um es zu schützen. Für 24 Stunden abdecken. Und danach habt ihr ein einzigartiges Meisterwerk.